Beatrice Egli, 33, kommt aus dem Schwärmen nicht mehr heraus, wenn es um einen ganz besonderen Mann geht. Beatrice Egli kommt ins Schwärmen. Beatrice Egli hat erst vor wenigen Tagen das Matterhorn erklommen. Da brachte sie auch schon ihre neue Single heraus, die passenderweise, Matterhorn, heißt. Der Song ist ein Ausblick auf ihr neues Album, Alles was du brauchst. Ebenfalls auf dem Album findet sich der Song, Dann tanz ich halt allein. Darin thematisiert die Schlagersängerin ihr Single-Dasein. Schon seit einigen Jahren lebt die Schweizerin ohne einen festen Freund. Erst kürzlich machte sie sich mit Florian Silbereisen über Schlagzeilen lustig. Die beide als Liebespar darstellen und sagte scherzhaft schon einmal ihre Babyparty ab. Doch jetzt gerät Beatrice Egli bei einem bestimmten Mann ins Schwärmen. Bewunderung für Udo Jürgens. Beatrice Egli bewundert Schlagerlegende Udo Jürgens, der 2014 im Alter von 80 Jahren verstarb. Gegenüber der deutschen Presseagentur sagt sie, er war ein Phänomen an Sprache und Musik. Als Vorbild möchte sie ihn aber nicht nennen. Das ist vielleicht zu groß gegriffen, gibt sich Beatrice Egli bescheiden. Udo Jürgens hat in vielen seiner Lieder die Nöte des kleinen Bürgers aufgegriffen. Wie in »Gabi wartet im Park«. Oder, ich war noch niemals in New York. In denen er über das Gefangensein in alltäglicher Routine, häusliche Enge, Fremdgehen und Spießigkeit sang. Vorbild. Das Leben stattdessen nennt Beatrice Egli als ihr Vorbild das Leben an sich und merkt an. Das Leben sollte sich in Musik widerspiegeln. Beatrice Eglis Leben spiegelt sich erstmal in den 16 neuen Songs auf, Alles was du brauchst, wieder, das am 27. August erscheint. Schweizer Schlagersängerin Beatrice Egli stürmt Gipfel und Charts. Sehr matt, hoch, höher, Beatrice Egli. Und das auf mehr als nur einer Ebene. Diese Woche bringt die Schweizer Schlagersängerin ihr neues Studioalbum heraus. Vergangene Woche stand sie auf dem 4478 Meter hohen Gipfel des Matterhorns. Ob sie mit ihrem neuen Album auch in die Charts aufsteigt, wird sich noch zeigen. In »Alles, was du brauchst«, besingt die 33-Jährige sogar einen Sonnenaufgang am Matterhorn. Nach dem Schweizer Gipfel sind die Charts nun also ihr nächstes Ziel. Und zwar eines. Wofür sie im Gegensatz zum Matterhorn, keine »Ängste überwinden« muss. »Ängsten begegnen, Grenzen überwinden«, könnte das Motto des Albums sein. Denn neben Wohlfühlsongs schlägt Egli auch andere Töne an. Er möchte nur der kleine Junge sein. Mit seinen Tränen ist er so oft allein, im Song »Leise Lieder« geht es etwa um häusliche Gewalt. Egli will im neuen Album Themen ansprechen, die nicht so einfach sind. Nicht ganz einfach zu durchblicken sind auch die Babygerüchte um Egli und Florian Silbereisen. Der 40-Jährige sorgte jedoch unlängst für Klarheit. Die Presse habe eine Aussage Eglis verdreht. Zwar verstehen sich die beiden gut, Babyparty gebe es aber, noch keine. D.P.A. Beatrice Egli stürmt Gipfel und Charts. Die 33-Jährige besingt auf ihrem Album »Alles, was du brauchst«, sogar einen Sonnenaufgang auf dem Matterhorn mit herrlich rollendem R. Denn sie singt auf Schweizerdeutsch. Der Song entstand, nachdem sie die Idee zum Bergsteigen hatte, wie sie der deutschen Presseagentur sagt. Das monatelange Training dafür habe sie an ihre Grenzen gebracht. Ich musste Ängste überwinden. Ängsten begegnen, Grenzen überwinden, das könnte auch das Motto des Albums sein. Denn neben Wohlfühl, Lebenslust und Tanzsongs schlägt Egli auch andere Töne an. Er möchte nur der kleine Junge sein. Mit seinen Tränen ist er so oft allein, im Song, leise Lieder, geht es um häusliche Gewalt. Schlager. Das ist natürlich Musik, die gute Laune macht, sagte Egli. Aber es gibt nicht nur Partys. Das Genre ist viel breiter. Man kann auch Themen ansprechen, die vielleicht nicht so einfach sind. Wenn nur ein Betroffener durch ihre Lieder Mut schöpfe und sich Hilfe hole, habe es sich doch schon gelohnt. Du bist dumm wie ein Brot, Frau hässlich solltest du heißen, singt Egli in, ganz egal, über das Mobbing. Sie will Menschen Mut machen, sich über solche Diffamierungen hinwegzusetzen. Egli weiß, wovon sie spricht. Solche Kommentare habe sie auch persönlich auf sozialen Medien schon bekommen. Selbst das Wort »Arsch« darf eine Schlagersängerin in so einem Song in den Mund nehmen, fand Egli. Ja, das schockt. Aber das kann ja auch aufrütteln. Musiktalente aus der Schweiz sind höchst erfolgreich. Neben Egli und Altmeister DJ Bobo haben sich im deutschen Sprachraum auch Francine Jordi und Stefanie Heinzmann etabliert. Egli gewann bei »Deutschland sucht den Superstar« 2013, ein Jahr zuvor war es der Schweizer Luca Henny. Er holte 2019 für die Schweiz auch den vierten Platz beim Eurovision Song Contest. In diesem Jahr toppte das der Schweizer G-Jones Tears, der mit seinen 22 Jahren den dritten Platz holte. Und es gibt Loredana, die 25-jährige Schweizer Rap Queen mit kosovarischen Wurzeln, die in Deutschland mit Millionenverkäufen abräumt. Was ist das Geheimnis? Musik ist Teil unseres Lebens, sagte Egli. Das fange in der Schweiz schon früh mit Musikunterricht an. Schlagersängerin Francine Jordi, 44. Auch als Moderatorin der silvester Show« mit Jörg Pilar war bekannt. Sieht die frühe musikalische Berührung auch als Motor des Erfolgs. Ich bin mit Jodeln groß geworden. Bei uns sind die Volks- und Jodelfeste wichtig. Die Verbundenheit zum Land, den Traditionen und den Wurzeln. Ich weiß nicht ob die Tradition in Deutschland auch so gelebt wird.